radioaktiv, das heißt, ich arbeite beim Radio und da ganz aktiv, habe auch eine Ausstrahlung, aber Aktivregionen haben eine ganz andere Ausstrahlung und das ist wichtig, dass man sich die mal ein bisschen anguckt. Es gibt viele, viele Aktivregionen in Schleswig-Holstein. Eine ist die Aktivregion Utlande. Da passiert ganz viel, Frau Böttner. Und mhm. sicherlich Sagt man nicht nur, wir machen dasselbe wie alle anderen, sondern Sie mhm. haben etwas Besonderes für. Ganz genau. Also wir haben in unserer Entwicklungsstrategie auch das Thema Energiewirtschaft an ganz oberste Stelle gestellt. Und bei uns gibt es ein Energienetzwerk mit Lande. Das ist so besonders daher, weil sämtliche Inseln und Halligen, die zu unserer Aktivregion gehören, zusammenarbeiten möchten und etwas gemeinsam entwickeln möchten. Und ganz als erstes ist auf Pellworm was passiert. Pellworm ist ja ganz bekannt für die Energieaktivitäten und dort wurde im Rahmen eines Projektes der Aktivregion die, das Energiekonzept fortgeschrieben und etwas ähnliches passiert jetzt auf Föhr und Ambro. Ja, und dann äh, gibt es noch ein ganz besonderes Projekt, was jetzt gerade in der letzten Woche als sogenanntes Leuchtturmprojekt durchgegangen ist, nämlich das St. severin haus in Tinnum auf Sylt. Und da steht meine Kollegin neben mir und kann da sicher genaueres zu sagen. Grüßen wir erstmal Jürgen Feddersen auf der Insel von mir, dann haben Sie schon 50 Prozent der Miete drin. Der rührt auch immer ständig in einem Topf, aber das Thema St. Severinhaus vor Ebsen sieht jetzt schon fast fertig geplant aus, obwohl das noch einige Bilder sind, wo noch gemalt wird. Was, was verbirgt sich denn hier? Das St. Severin-Haus ist von der Kirchengemeinde Keitum und dem Pastorenpaar Reimann initiiert worden. Also nicht mehr Traugott Gießen, der da früher sein so Unwesen trieb? Nein, nein, nein. <lacht> Die Familie Reimann hat das vorangetrieben und ich komme von der Firma Ergotop aus Kiel und wir machen unter der Leitung von Professor Kiniers eine wissenschaftliche Leitung. Und es ist sowohl ein Projekt, bei dem äh, der soziale Aspekt Jung und Alt zusammen wohnen, im Mittelpunkt steht, als auch wie heute auf der Klimamesse die Energieeffizienz. Mhm. Und dazu werden innovatives Energiekonzept entwickelt. Wenn Sie jemanden das beschreiben sollten, was unterscheidet das St. Haus von anderen Häusern mit ähnlichen Gedanken? Machen Sie mehr? Ist auch der Netzwerkgedanke ein besonders wichtiger Gedanke? Oder was ist sozusagen da Mittelpunkt, wo Sie sagen, das macht uns besonders? Der Netzwerkgedanke bestimmt. Sonst würden die Pastoren nicht mit äh, wissenschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten ja. und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man vorankommen will, muss man mit Wissenschaft zusammenarbeiten, ja. Mut haben, neue Dinge auszuprobieren, innovative Technik auszuprobieren und das ist in dem Projekt natürlich, wenn es denn durchgesetzt wird, verloren. Wie sieht Ihr Alltag da aus in dieser Vorbereitung dieser Tage, Wochen und Monate? Müssen Sie jeden Tag nach Sylt dann wieder zurück oder reisen Sie rum und erzählen Sie zum Teil über das, was Sie vorhaben? Dank der modernen Technik ähm, muss ich nicht <lacht> Muss ich nicht reisen und es äh, geht sehr viel per E-Mail und wie man ein Plakat da aussieht, äh, durch Grafiken alles kann aus dem anderen Menschen auch näher bringen, ohne vor Ort zu sein. Mit der richtigen Energie von Pilwurm. Richtig, ja. <lacht> ja, ja. ja Pilworm war nun mal Vorreiter in unserer Region und man kann sich von Pilwurm viel abschauen. Von Pilwurm lernen heißt Siegel lernen. Ja, <lacht> wobei ja, auch wobei, wobei Sylt ja auch kein schlechter Arbeitsplatz wäre, und um es so zu sehen. Ah, Es gibt auch einige, die sagen, Sylt ist äh, äh, zu teuer zum Leben. Aber